Bist du deinem Ziel seit dem letzten Mal schon ein bisschen näher gekommen? Wenn nicht, kein Problem, vielleicht gibt dir das heutige Video den passenden Impuls. Wir haben das letzte Mal von der Kraft der Bilder gesprochen und heute sprechen wir von der Kraft unseres Verstands. Viel Spaß! Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche für dein, für dein Ziel, um dein Ziel zu erreichen. Zum einen dein Bauchgefühl, das ist aus meiner Sicht meistens der entscheidendste Part. Yeah. Oh, no. Aber wir haben auch den Verstand und den wollen wir heute nutzen, um ja, letztlich auch dein Bauchgefühl ein bisschen zu triggern und um ein Mottoziel letztlich zu entwickeln. Unser Verstand, der steht total auf Worte. Aber eher nicht Worte im Sinne von, ich muss, ich muss das machen und Disziplin und Zwang, sondern er mag eher die einfache Kost, eher die bekömmliche Kost, die ihm gut schmeckt. Und die sollte tatsächlich einfach gehalten sein. Nehmen wir mal als Beispiel den Satz, ich bin ganz bei mir. Dann kannst du dir das vorstellen wie eine Kamera, die auf, am Anfang so auf Weitwinkel geschaltet ist und nach und nach zoomt das ganze ran. Das heißt, am Anfang nimmst du noch ganz viele andere Dinge wahr und je länger du das machst und je länger du auch deinen, deinen Satz nutzt, den quasi wie so eine Art Mantra vor dir äh, aufsagst, umso mehr fokussierst du dich und du nimmst irgendwann nur noch das wahr, um was es geht und was auch für dein Ziel zuträglich ist. Und dieser einfache Kost oder dieser einfache Satz, von dem ich gesprochen habe, der sollte knackig sein. Der sollte in dir Emotionen hervorrufen. Emotionen, die für dein Ziel letztlich passend sind. Also wir hatten es ja beim, beim letzten Mal schon bei Bildern. Wenn du Ausgeglichenheit brauchst für dein Ziel, dann solltest du, ein, äh, solltest du Worte wählen, die in dir eine Ausgeglichenheit auch auslösen. Wenn das du irgendwie einen Arschtritt brauchst, dann solltest du einen Satz verwenden, der in dir das auslöst, dass du quasi den Arschtritt schon förmlich spürst. Ich habe dir zumindest jetzt mal zwei Beispiele ähm, heute mitgebracht, woran du das festmachen kannst, was ein Motto-Ziel bedeuten kann oder ein Motto-Spruch ist vielleicht der bessere Ausdruck noch. Ein Motto-Spruch ähm, war damals auch bei den Klienten ähm, das große Ziel gewesen, dass sie einen für sich entwickelt und zwar hatte ihr Arbeitgeber, das war äh, eine Modekette, hat den Auftrag gegeben, dass jetzt bitte alle Mitarbeiter jedem Kunden in die Augen schauen sollen. Hat das was bei den Mitarbeitern ausgelöst? Natürlich nicht. Das motiviert ja irgendwie nicht. Das ist einfach eine Vorgabe. Also hat sie sich überlegt, wie kann ich das vielleicht besser machen, und dass es mir auch emotional gut geht dabei. Also haben sie ein Motto Ziel entwickelt und es lautete, ich wende mich der Sonne zu. Das hat in ihr viel mehr emotional ausgelöst, sodass das... Automatisch von innen heraus kam, dass sie sich den Kunden mit, mit Freude zugewandt hat und dann automatisch auch in die Augen geschaut hat. Aber das kam nebenbei. Und das war nicht dieses Zwanghafte, du musst jetzt jedem in die Augen schauen. Und das hat die Freude bereitet. Ein anderes Beispiel ist, das ist aus, von mir gewesen, von der Klientin. Die hatte, das war eine, eine junge Mutter, die zwei Kinder hat. Und sie hatte so das Gefühl gehabt, oh, ich muss mich um tausend Dinge kümmern, das wächst ja alles so ein bisschen über den Kopf. Also hat sie für sich ein Mottoziel entwickelt, wie sie besser auch so ein bisschen runterfahren kann. Und es nannte sich, ich lasse mich vom Wind treiben. Man hat sich gleichzeitig natürlich auch ein Bild dazu ausgesucht, wo sie auch so einem Fahrerkleider so dahin gleitet und sich so ein bisschen auch treiben lässt. Also einfach mal weg von diesem, ich muss immer das und das machen und noch das und das erledigen und einfach mal fallen lassen und gehen lassen. Und das hat ihr geholfen tatsächlich, sich ein bisschen mehr zu entspannen und in diesen Situationen wieder so ein bisschen runterzufahren. Mehr von diesen Beispielen werde ich dir in einem separaten Video nochmal zeigen. Und bei einigen dieser, dieser Motto-Sprüche wirst du vielleicht denken, oh, Klingt ganz nett, wie bei so Kalendersprüchen, bei manchen wirst du sagen, ah, das gibt mir gar nichts und bei manchen sagst du, hey, das gefällt mir ganz gut. Aber das ist auch der Grund, warum du deinen eigenen entwickeln solltest, weil der sollte zu dir passen und deinem Ziel natürlich, weil darauf kommt es an. Das heißt, es wird ein ganz individueller und sobald du das Gefühl hast, wenn du diesen Satz liest und laut vorliest und du das Gefühl hast, yes, das ist es, das ist der Richtige, dann hast du den Richtigen und ideal ist es natürlich, wie in dem letzten Beispiel, wenn dieser Motto-Spruch und dein Bild, was du entwickelt hast, wenn die zwei zusammen äh, passen, dann hast du das Ideale für dich gefunden. Und wir hatten ja gesagt, wir haben den Verstand und unser Bauchgefühl. Und wir wollen ja, dass du beides letztlich verwendest, weil dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du an dein Ziel kommst. Wenn du beides verwendest, stehst du quasi sicher auf beiden Beinen. Und wenn du jetzt willst, können wir zusammen abheben. Du ist aber, deine Hausaufgabe für fürs nächste Mal. Erstell dir dein individuelles Mottoziel. Probier es mal aus, wie es bei dir äh, wirkt, wie es, ob es bei dir was bewirkt emotional. Und wenn du dann Lust hast, dann äh, können wir zusammen abheben. Und dafür gibt es einen psychologischen Trick. Den zeige ich dir schon beim nächsten Mal. Und dann kann ich eigentlich nichts mehr aufhalten. Im Gegenteil, du wirst sogar Rückenwind bekommen und äh, ja, gehst mit neuer Energie an dein Ziel heran und wirst es dann höchstwahrscheinlich auch erreichen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Drück da unten die Glocke, damit du die nächsten Videos auch wieder mitbekommst und ich freue mich. Ciao, ciao.